Gehen. Und damit ganz herzlich willkommen zu Rocket League! Du nimmst schon auf. <lacht> wie funktioniert dieses Scheißspiel eigentlich? Äh. Alter, Moment. Äh, ich Simon, ja. ich übernehme, ich übernehme! Äh. Oh. <lacht> Hast du gut gemacht, Juli. <lacht> <lacht> Warte mal, wie sprich ich denn? Wie sprich ich mit dem Controller? Ich bin gerade ein bisschen verwirrt, ich muss hier ein bisschen ausprobieren. Hä? Wie funktioniert denn dieses Spiel? mit das mit, äh, das mit dem Controller oder nicht? Controller, Xbox-Controller. Selber schuld. Wie, äh, selber schuld. Ah, warte mal, hier unten. Hier unten, was ist unten? Unten ist A. Ich liege auf dem Dach, wie... wie... Hallo? Äh? Ah. Okay, A ist springen. Wo ist Boost? Boost ist wichtig, A. Boost ist... Was ist Hüpp. rechts? B. Oh. Ich krieg hey. Ich hab den Ball zu uns geleitet. Nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, das Einzige, was ich nein, nein, nein, nein, nein, nein, Nico, Nico, Nico, Nico, Nico, Nico, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein,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 mein Nano ja, ist das, das noch noch da. äh, zur Ah, das kann ich nicht. Warte mal, warte mal. Uh, yeah! Joli! Jawoll! Da macht die Kartoffel das Tor der richtigen Seite! Okay, ja. <lacht> Guckt dir das an! Das war 1A war das! Okay, On point! Uff! Ich bleib hinten in voran Alles klar! Mit Boost. Oh. <lacht> komm ich nicht mehr ran. Kommt da du das an? Schocken, du musst doch mal, wenn du vorfährst, direkt treffen. Ja, ich seh's. Und nicht springen. Und nicht springen. Scheiße. <lacht> ich geh. Ich geh vor. Erik, verpiss dich. Oh oh. Simon! Simon! Nein, nein. War hey. Simon, sehr gut, nein. ich nehm, ich übernehm, ich übernehm! Warte, ich komme gerade ein bisschen auf die. Ich? Nein! nein. No. Boah, Alter Juli, ein, ein Stürmer hier! Das, mein, das nein, nein, sind meine ersten zwei Tore, die ich ah, nicht ins ah, Eigentor ah, gemacht habe. C drück A! Achso, sorry. Nee, <lacht> ich dachte, ah, was ah, wir, Juli, ich dachte irgendwie... ich dachte, hey, warum sagt der die ganze Zeit A? Ah. Oh, Simon, okay. Bombe. Ich darf auch mal. Ich glaube, oh, die diese Spiele sind ah. in der Aufnahme viel zu laut. Julia, nee, drück doch A. Ich muss die Audio runterstellen. Alter, oh Gott, habe ich mich erschrocken. Der Ball kommt plötzlich vor in meine Fresse. Wenn dir einer entgegenkommt, das? Yes! Okay. Ich bin alles. Ich bin Stürmer, ich bin Verteidiger, ich bin Nichtskönner. Und ich treffe dich bald ein einziges Mal. Nein, das war nicht so ganz korrekt. Nein! Oi, oi, oi, oi, was, was mache ich denn hier? Ah. Gut, so gut, Simon, gut, Simon. Ich habe mir gerade voll den Fuß eingeschlagen. An was denn? Wie denn? Ich, indem ich mich in allen... Power-Teilen nee, gegen das Tor habe! habe. Ah. <lacht> hab ich, hab ich! ich jetzt hab ich! Nein. Nur minimal. Simon, Vorlage! Simon, nicht zu mir zurückspielen! Ich habe den nicht riechen willst. <lacht> Fuck, Mann. Nico, nerv mich nicht. Ja, Simon, Simon, Simon, Simon. Eine Re Oh, oh, oh, oh, nein, Juri. oh <lacht> Oh, das war ein Millimeter über mich drüber. Nein, nein, nein, nein, das will ich noch mal angucken. Mit dem dicken Bus hätte ich ihn gekriegt. Guck, das war ich. <lacht> mit dem dicken Bus hätte ich... Oh, ich hab den noch erwischt. Das war mit Dach abgeprallt. Jawohl, gut gemacht, Nico. <lacht> So, ja, ja. Oh Gott, oh. Okay. Ich hab ihn, hab ihn, hab ihn, hab, okay. hab ihn, hab ihn. Das geht ich hab dachte, du kannst das Spiel nicht. Ja, kann ich auch nicht. Ja, ja, ja, würde ich nicht. auch. ich Dauer. hab zwei Spielstunden. Ja, guck. <lacht> Simon? Oh, Simon, ja. Simon, Simon, Simon. Hier ist einer. Na, was macht mein Auto. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> oh. Ich das belastend. Niko, Vorlage? Nico, Vorlage? Okay. Jawoll! Nico, Vorlage fast. <lacht> Nico vor, vor, vor. Ja, ich hab mich ich hab ein bisschen um den, um den Ball getanzt hier. Guck. Ja, Nico, Vorlage! Nico, Vorlage! <lacht> Müssen wir jetzt reißen in 24 Sekunden? Erik ist so still, konzentriert er sich etwa? Nee, überhaupt nicht. Nee, was? Gibt's ja wohl nicht. Warte mal, warte mal, ich bin gerade etwas überfordert. Ich glaube, ich habe die ganze Runde nicht einen einzigen Ball berührt. Ich, ich fahre hier oben an der Decke entlang. Ich fahre oben <lacht> <lacht> <Juli lacht> rele relevante Aussagen ja. hier. Ja, ich guck dir das links an, da. Oh, Juli, ich kann es mal so springen, ey. Achso, sorry, ich, ich will mir das geile Ding immer noch angucken. Hey, Juli, ja. Wir sind, wir sind so das Stream Team. Wer ist das Stream Team? Hier. Yeah. Wir beide. Warum bist du eigentlich jetzt so leise? Nee, oh Gott, schon. das kann ja gar <lacht> nichts <lacht> werden. <Und> damit, <lacht> <lacht> Und damit ganz Nico, Nico, ist Nico AK der Nico, Nico, Nico, Nico, Nico, Nico, Nico, Nico, Nico, mal. Wow. Es gibt Mutatoren. Was <lacht> ist Erik! <lacht> ja, Erik! <lacht> Erik! Nach sechs Sekunden. Zack! Das war eindeutig ein stürmer würd ich würde ich jetzt mal sagen, ja? Ja. Deswegen rückwärts man das gleich Aden, dann siehst du nicht. <lacht>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 Ey, warte mal, das ist jetzt aber unfair, das ist hier jetzt ein 2 gegen 1, wa? Ach man, ich sollte den Ball auch treffen, Mann. Bin ich die deutsche DFB oder warum treffe ich den Ball nicht? Die deutsche DFB! Der deutsche ja. deutsche Fußballmund! So wechseln <lacht> wir im österreichischen deutschen Fußballmund, ne? Ja. Rip in Peace. Rip in Peace, natürlich. Äh, Nix gibt's Erik. Nix gibt's Erik. Nicht hier abstauben. Oh man, Warum oh. kriege ich dafür kein... Fuck! Oh, Ludi. ja! Ja, warte! Ja. ja, warte, warte, warte, warte! Oh nein! <lacht> <lacht> <lacht> oh nein! <lacht> oh. oh nein! Ich mache hier überhaupt nichts, weißt. <lacht> weiß! Oh, die Punktzahl an! Ich hab 28 Punkte, ich hab so viel wie Nico. Nein! Oh mein so Gott, die Kacke! Oh Mann. du bleibst hinten jetzt. Ja, ich bleib hinten! Nico, Nico, deine Chance! Nico! Du sollst nicht am Ball vorbeifliegen, du Held! Oh Gott! Alter, ich bin mehr als verwirrt gerade von der Per. Oh. <lacht> <lacht> da warst du aber gut ausgenommen, Erik! What? <lacht> What? Bestand, er kann die Aufnahme echt mitlaufen? N natürlich! <lacht> What? Ich geh vor, Nico. Nein! Nein! ist schlecht, was ihr macht! Oh Gott. Nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nee, nee, nee, nicht. Okay. Oh ja. Weg da! <lacht> oh, oh. Komm in nimm weg, komm ich nimm dir. Oh ja. Gott, ja. den krieg ich nicht. Nein! Nein! Nicht. Oh nicht. halt, das ist die falsche Richtung. Ja, Juli. Das ist ganz die falsche Richtung. <lacht> <lacht> <Man>. <lacht> okay, das ist mal absolut ein geiles Eigenso. Da kann man auch wirklich ein schön machen. <lacht> Das will ich jetzt sehen. Schatz auf die Scheiße! <lacht> Der hat ja dem anderen den Ball weggesaved. Oh. Nico, ich geh, ich geh, ich geh, ich geh, ich geh. Ja. Alter Juli. Nico, deine Chance! Ich flieg hier immer noch! So nicht umbiegen Was oh, Simon? Alter treffe gerade auch nichts ja wo ist der Ball Moment Moment Moment Moment Moment Moment Moment <lacht> <lacht> hey der dieser Wendekreis von diesem Drecksauto, guck dir das an kannst du kannst du jetzt driften, das weißt du ja wie mit X <lacht> Nein, mit, wenn du ge Shift gedrückt hältst. Ja, ich spiel, ja ich spiel Konsole, äh, nicht Konsole, ich spiel. Entschuldigung, <lacht> ich, spiel Kon ja. Kon <lacht> ich spiel Konsole. Juli ja. spielt Konsole. Konsole, das Game. <lacht> hm? <lacht> Was, Juli? <lacht> ich hab einen Bug, bei mir steht immer noch los. Ja, Nein. passiert. Ja, zwei ja. wie das ist unsere Chance. Alter. Ich bin nur noch Kleinteile. Nein, ich... oh, Erik. Warte, was mach ich denn? Oh, Alter, oh. Simon, nein! Ah. Was, Nico? Nee, nee. Hast du nicht gemacht. <lacht> Aber auch nur, weil die uh. die Richtung alle gegangen sind. Du bist ein Wandkriecher, wusste ich gar nicht. Ja. <lacht> Du gehst, du gehst, Nico, du gehst. Ja, ja, ja. Ey, äh, ey, äh, äh, äh. Ich bin geblieben. Warte mal, wo ist denn der jetzt? Ich weiß, dass du mit Y. Die ja, ja. Ich hab das aber gerade ausgemacht. Hey, Juli. Ja, easy. <lacht> Simon, nee, Erik. Ich bin wirklich drunter gesprungen. Nein, Simon! Uh, Spasti! Nee, das war nichts. Warte mal ganz kurz. <lacht> Jawoll. Da konntet ihr euch aber gerade auch nicht entscheiden wer das Tor hat. <lacht> Wie hab ich das gemacht? Wie ich da noch ich kann auch. <lacht> so! Wow! Erik ist genau, Erik ist drüber gesprungen. Durch den Ball nach unten zu mir getatscht. Ja. ja. Von mir aus, von meiner, von meinem Auto, von meinem Auto, von Motorhaube heißt es. Ah, Ding, den wir Spiel ein bisschen. Ach was. Muss so. Jetzt nicht nur wegen dem Tor, sondern allgemein. Nein! Oh. Oh. Boah! Nee. Keine Chance, ey! wir sind jetzt hier bei der WM in Brasilien und oh, was war Simon? Oh, stimmt 7-1. Oh. Erik, wo? Tschüss, Erik. Ja, ich, ich, ich, ich, ich nehm das zurück im dem Team Ey, Wir waren im Team, ich hab zwei Eigentore gemacht. Erik, jetzt ficken wir die weg, oder? Auf jeden Fall. Nico, okay. die planieren wir. Du bist vorne, Erik. Ähm. Mhm. So schön. Vorne. Nein, es, es hätte die es hätte Südpool sein müssen. Nee, das war zu einfach. Ich äh, hab ich den Start verfunden. Oh 5. nein! Ja, Julia auch. Weißt du? <lacht> ja, Nico macht.. Nico <lacht> macht Gotzil daraus nix, das ist gut. Das ist mein Niveau. Erik, komm schon, ich übernehm! Oh fuck! <lacht> Oh, oh, oh! Oh oh Alter, bin ich blind? Sehe ich den Ball nicht oder was ist los? Ja. Mach die Ballkamera an. Ja, hab ich. Sie ja. immer. Nein, nicht auf dem Kopf liegen. Ja. Was war das denn? Ey! Alter, ich leg ihn hier auf den Kopf oder was? Oh, schlecht. oh schlecht, schlecht. Ja, das ist noch schlechter, Juli. Warum? Der hat eine gute gut, gut, gut, gut Runde geführt. Oder? Was geht eigentlich? Ja, also. <lacht> ich lebe leider Ja, guck, Erik hat ihn jetzt. Easy. Oh! Sorry, Simon! Alles gut. Ah fuck man. Ein Ohr. Ich hab ihn geklärt. Noch nicht ganz, aber jetzt habe ich ihn geklärt. Oh Gott, der kommt gut. Der kommt, der kommt, der kommt, der kommt, der kommt. Der ja? kommt. Jawohl. Alter! <lacht> <lacht> Wieso hast du den gemacht? Ah lol, what the fuck? <lacht> Ja, der hat aber mal richtig genau gepasst. Nico hinten. Ich fliege. Hallo? Da, okay, danke. Fuß. Da, Ball. Oh, warte. Da, Abschieb. Oh! oh. Hey. Ja, oh. Moment! Nein! Ja, danke, du Juli. Easy! Das war <lacht> zu einfach. Oh shit, warte mal. Wo ist denn der Ball jetzt? <lacht> da! Ballkameraden. Doch, habe ich. Oh, Scheiße. Ah nee, jetzt habe ich sie nicht an. <lacht> ja, guck mal, weg damit. Eric, Eric. <lacht> äh, wie viele <lacht> <lacht> Also ich glaube irgendwie, das ist das ausgeglichenste Team hier irgendwie. Inkomplett. <lacht> ja. Oh. Angriff. Angriff. Ja, das war ein guter Angriff, Juli. Das hast gar nichts gemacht, Juli. Ich weiß. Oh nein, falls er zu Erik, rückpasst zu Erik. Ja, sehr hey. gut. Sehr gut. Sehr gut. Ah, oh nein, Simon, der Torwart. Ey! Ich liege im Tor, Erik. <lacht> yeah, ich bringe ihn zu dir rüber. Warte. Nein! Sprung. Ich hab keinen Bus. Ja, Was willst du mit einem Bus? Weiter! sind hier nicht bei Reckfest. Ja, ja, nein. So, Juli. Ja, deshalb hab ich das gemacht. Oh shit. Ah, ja. oh, wo ist ja. der Bein? Ja. Oh nein, der ist vor unserem Tor. Der, der ist kommt vor unserem Tor. Oh, mein Gott! Der Da hab ich dich gerechnet. Ja, Juli, jetzt aber. Du hast den Wust. Ja. <lacht> <lacht> <lacht> oh shit. Oh shit. Oh shit. Was macht der schon wieder bei uns? Sorry, Erik. Oh, boah, der war geil, Nico. Wir wow. hätten ja doch besser was draus machen können, dass... wenn ich da ein bisschen <lacht> was draus machen hätte, könnte, dann hätten wir den schön reingesetzt. Echt? Du hast, ja, hast mit den genau vor die oh. Nase hingelegt. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, nee, oh, oh, oh, nein, oh, oh, oh, oh, oh, oh, nee, oh, oh, oh, oh, nein, nein. oh, oh, oh, oh, Jetzt! Jetzt! Oh. oh und der kommt gut! Was? Nein! Sorry Juli! <lacht> alles gut, alles gut! Oh scheiße, Simon hat ihn gut gemacht, Mann! Mikro weg da! Nein. Oh, das ist. Das ist so grauenhaft, wisst ihr das? Okay. Alter, ich hätte fast ein Eigentor gemacht. Erik? Erik? Erik? Oh nein! Er Eric! Jawohl! <lacht> das ist aber auch echt verhext! Ich habe jetzt viermal den Pfosten getroffen! Ja. Alle drei meine Schüsse sind an den Pfosten gegangen! Ich ja will dir der Runde, hey! Die ist ja. geil! Ja, die müssen wir nochmal machen! Ich habe ja auch ein paar Paktoren so. Wir hatten diese Runde echt verdammt viel Glück! Wir? Nee! Ich weiß nicht, was du meinst! Den kriegen wir noch rein, den kriegen wir noch rein, den kriegen wir noch So nicht. Alter Nico! Nein nicht! Der hätte gerade müssen. LOL! Ich würde genau richtig stehen für den für die Abwehr! Das war eh noch rein, das ist geil. Ja, da müssen wir Revanche! Die Arena ist übrigens fies! Das ist Warum? eine Anti-Juli-Arena! Oh, ja. Eine Anti-Juli? Anti-Juli. Warum? Aber Nico, ich glaube du könntest da auch Probleme kriegen. Warum? Äh? So, ja, die hat diese Plattform dann noch. Was hat die? Ja! Ja! ja. <lacht> Jubel! Ja. Boah! Ja! Ich ja. hab <lacht> Juli voll angeschossen. Alter! Hey, guck dir das an, Juli hat, Juli hat gerade noch guten, guten Save Alter, gemacht guck mal, hier, guck, guck mal. mal. <lacht> oh. ja. Wenn er äh, den äh. geholt hätte, ey, da hätte ich mich nochmal abgekotzt hier. Was ist mit der Map? Ich hab noch nicht sehr ganz verstanden, was mit der Map ist. Guck mal an die Seiten der Map. Oh, die ist ange, angewinkelt. Oh. Ach nee, nee, nee die, ist, die ist, erhöht. Genau. Na fuck, das Bullshit. Komm mal, Simon, Simon. Nein. Wo ist der Ball? Oh fuck, ich hab den Ball nur berührt. Ja. Nein. Der geht rein. Ja, Easy. Jawohl. Oh nein. Was Juli war das oder wie? Ja. Yeah. Ja. Oh. Immer. <lacht> ich Entschuldigung, Nico und Erik die Punkte an. <lacht> Shit, ich fliege. Ich fliege. Gut, Erik. Oh, schlecht, Simon. Ja, ich weiß, dass es schlecht war. Oh, nochmal schlecht. Oh, no, nein! Ah. Oh, der Stahl. Das, ich, das, war, das, war, das ist ich ganz leicht das Oh, Mann! Oh, ich hab bei, ich hab bei... ich, ich, ich hab mhm. Skill jetzt, äh, Oh, shit! Ja. Da komm, Nico, eins kriegst doch hin. Das mein okay, Skill. so nicht. Uh. Innere Richtung. Alter, diese Schräge ist ja mega behindert. Ja! Richtig. War irgendwie auch mega, geil. Ja, oh, Mann! Kannst du langsam hochfahren? Ich würde überhaupt da rankommen nicht über den Ball drüber scheinst. <lacht> oh oh, oh oh, oh oh! Oh oh! Ja. <lacht> Sprung! <lacht> zeitloh, ist. Das sah gut aus. Ich hab grad Erik weggeschossen, der war grad voll im Schuss. What? Ne, der wär so, so nichts geworden, oh. auch. Alter, ich dreh mich hier nur im Kreis, man, sind wir hier beim Hotel oder was? Hotel was? Rodeo Rottel. meinst du? Ja, mein ich doch. <lacht> Karussell oder Rodeo, aber so wie dir was raus. <lacht> Rodell. <lacht> <Rottel. lacht> Neuer Bordell. Fremdsteilbordell, kurz Rodell. <lacht> Oh nein. oh nein! Geht da gar nicht aus hoch! Erik! Super Schuss! Sup. Als ob. Als ob. Ja, der war glaube ich auf sowieso psen. Nee, der wäre hätte genau gepasst. Nico, geh weg da. Ja, der wäre der hätte nicht bewältigen, Nico. Ah, no, der. Fuck. Kommt. Ja, Juli. Der kommt! Der oh, kommt! die falsche Richtung da hoch! Da wollte ich nicht hin. Nee, warte mal. Oh. Ja! ja. Das Boah. gibt's nicht! Boah, die Runde macht echt Laune, übrigens. Das gibt's nicht! Guck dir das mal an, Mann! Der Torwart hechtet vorbei, oder was? Oh, Mann! Was <lacht> Oh, Simon! Ja? Simon hält alle Bälle, das ist nicht gut Trauschrad, was ich in, uns, in unserem Rockleague-Team, wo wir auf Goldbad <lacht> auch gemacht haben. Ein Torwart? Ja Wie komme ich jetzt? Ich auf das okay. Sorry, Nico. Sorry Nico Erik, Vorlage, Vorlage Erik Nee, ab. Achso. <lacht> ich dachte, nee. du, du kommst da hinter mir, aber... Oh, nee, ich fliege erstmal mal drüber. Oh Gott. Hallo? Hallo? Nee, nee. Hallo? <lacht> oh nein, man, jetzt trickst du mich aus mit dieser drecksten no. Schrägen da. What What? Da hat passiert. Lol, was macht ihr denn jetzt Nein. mit mir? Hallo? Mein oh, oh, oh. Internet gerade. Hallo Internet, was machst du? Oh, oh, oh. Erik, eh, Fehler, Fehler wurden begangen. <lacht> Fehler wurden begangen. Ja? Erik! <lacht> Erik! <Hat recht. lacht> Oh, stark. Ich hab doch gesagt bei dem ersten Tor, wir <lacht> sind die die Ja Nico, da müssen wir noch was machen hier jetzt. Komm, jetzt bist du mal dran. Ich bleib hinten. Als ob Erik? Erik! Ja! Alter! Gott, er war echt glücklich, muss man sagen. Der ist genau <lacht> auf der Ecke aufgetitscht. Vor allem Erik hier so. Wir oh habt euch übrigens, übrigens vor dem Tor noch, noch voll geküsst. Okay. Erik, ich glaube, wir dürfen nie, auch nicht beide hier aufs Feld gehen, wa? Das heißt beide aufs Feld. Ja, so oh. wie die halt. Ein Torwart. Oh, easy. Ich kann das absolut nicht sehen, ja, was ich halt fies finde, gerade wenn du äh, das recht selten gespielt hast, kannst du auch nicht fliegen. Oh, Scheiße. Oh, da gibt's noch schönere, äh, schönere Maps, ne? Hey, man kann auch, Ich glaube, man konnte früher konnte man mal einstellen, dass es mal einen anderen, einen anderen Ball dran ist. Da kann wir auch mal das kleine Gag mal machen. Ja, oder andere, halt andere Eigenschaften. Ja, herzlichen Glückwunsch an Kuhsüd. Endlich mal mein erstes.